russische Frauen so viel Filmeni und werden nicht fett. Sie essen nichts anderes als Filmeni. Filmeni, Vareniki und Pfannkuchen, also was kann besser sein? Äh, vielleicht die Geheimsfüllung macht uns fit. Das war natürlich ein Witz. Erstens nicht alle haben eine gute Figur und zweitens diese sind nicht so ungesund wie zum Beispiel Fastfood. Das ist ihr einziges Essen an einem Tag und sie laufen viel. Seid ihr wirklich alle religiös? Das ist eins der In Russland gibt es viele Religionen, aber nicht alle Menschen sind religiös. Man kann Atheist sein und das ist ganz normal. Gibt es viele Kommunisten hier? Nein, aber du kannst viele Denkmäler von Lenin hier zu wandeln finden. Ich meine, dass Russland ist offenbar ein post-sowjetisches Land ist. Und deswegen gibt es immer noch viele Kommunisten. Wieso sehen junge russische Frauen immer so perfekt gepflegt aus? Sogar ihre Nägel. Wie man so schon sagt, Schönheit wird die Welt retten. Wir äh, legen einen großen Wert aufs Aussehen. Also es ist uns äußerst wichtig. Vielleicht fühlen wir besser uns besser mit der Maniküre, Make-up und mit stillvoller Kleidung. Wieso sind alle Gebäude so gigantisch? Ich wollte die Idee über die Mächtigkeit des Sowjetunions mit der Architektur ausdrücken. Warum haben alle Russen eine Dacia? Dacia ist unsere Besonderheit. Wir müssen vor, vor dem Sommer gerade wieder der zu Wir pflanzen dort unsere Ballerlei. Deutsch ist für Russen die beste Erholung. Wir verbringen dort viel Zeit und genießen es sehr. Man hat ein Landhaus, damit etwas gibt, woran man ihn da denken könnte. Was hält hier vom Westen? Persönlich denke ich, dass der Westen eine sehr interessante Kultur hat. Von allem Mode, Essen, Musik. Und wir haben etwas von ihnen zu lernen. Zum Beispiel gesundes Lebensstil. Ich möchte, dass in Russland mehr Lebensmittelgeschäfte mit gesundes Lebensmittel gibt. Auch Mülltrennung mit Taschenladen und... Warum lächelt ihr nie in der U-Bahn? Unser Löffelverrat reicht nicht bis zum Freitagabend. Ganz einfach. Man muss sehr früh aufstehen, dann lange zur Arbeit oder zum Studium fahren. Und da sind so viele Leute da in der Bahn. Aber ich habe jetzt versucht, öfter in der U-Bahn zu lächeln. Es gibt keinen guten Morgen für Grüße weil wir keine Zeit zum Schlafen haben und dann fühlen wir uns sehr müde. Ich finde, die Russen sind tief in ihren Gedanken in der Zum Beispiel, äh, sie können über äh, Kommunismus denken oder wie viele Kilos Kartoffeln sie auf ihrer Datsche ernten werden.